So, was brauchen wir für die Netze. Äh Günther. Ich bin so traurig, wenn der Tobi scherzt. Ich bin so traurig. Es setzt aus, mein Herz. Verstehe ich nicht. Deine Witze sind scheiße, Tobi. Deine Witze zünden nie. Ich hoffe der steht hat gerade zugehört Nee, da da lieber nicht vorgeleiert Ich bin so traurig Wenn der Tobi scherzt Ich bin so traurig Es setzt aus mein Herz Deine Witze sind scheiße, Obi. Deine Witze zünden nie. Wie heißt der Gott der Vegetarier? Kräuterbuder. Und wo machen Kühe Urlaub? Klar auf Kuba. Ich hab ein Brötchen, Und G Chili Mann, es ist wichtig, was ich zu sagen habe, Chili Mann. Chili -Man, wir können dich einfach so lange nicht immer hören jetzt, bis wir unseren eigenen Song von nee. dir kriegen. Das tut mir leid. Kann nee, nee, ich? Nee, oh. nee, Doch, kann ich. Ja Doch, kann nee, ich. Warte, was? Sowas kann man machen? Man kann Chili -Man erpressen? Easy. Ich sing zu selten. <lacht> ich sing zu selten. Deswegen kann ich ihn nicht erpressen. Aber vielleicht, vielleicht werde ich ihn irgendwann erpressen. Ich merke es mir. Ja! Ja! Ah! Neues Video ist rausgekommen! Am Donnerstag! Mach likey-likey! Los! Mach likey-likey! Kuschel, kuschel, kuschel, kuschel, bis mein kleiner, süßer Schnuffel, bis mein kleiner, süßer Stern, hab dich zum Kuscheln gehört. Kuschel, kuschel, kuschel, kuschel.